Schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video. Hier ist Delmenhorst. Ihr habt es gelesen, der deutsche Fair hat. Ich habe mal wieder echt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Stellt euch Deutschland in der Landkarte vor. Überall habe ich meine kleinen Vögelchen ausgesetzt. Und jedes Mal, wenn ein Vögelchen mir was zwitschert, dann gibt es so ein paar Sonnenblumenkerne. Und ich habe es wirklich geschafft, diesen Döner auszufüllen. weil es war nicht leicht. Und wirklich, alles soll wie bei Pferd sein. Holzkohle, Bam, Fleisch, brutzelt an dieser Kohle. Dieser schöne Rauchgeschmack rein in den Döner. Und wir werden heute gucken, ob das Ding so schmeckt wie bei Pferd. Besser, schlechter. Ich werde es euch sagen, dass für dieses Engagement, das ich beweise, dass ich an den Tag lege, unbedingt Daumen oben knallen, wie immer, damit das Video viral geht. Ich danke euch für euren Support immer, ihr seid die Besten. Kuss, Kuss. Wir werden direkt jetzt dahin ballern und dann schauen wir mal, was der Döner bringt. Das ist echt immer faszinierend. Guckt euch diese kleine Straße an. Das könnte hier in Buxudo um die Ecke sein. Hier ein Mehrfamilienhaus. Und hier soll jetzt in einer Minute soll da tatsächlich der deutsche Pferd am Start sein. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Achmed. Ja. ja. Baut einen Döner in Wohngebiet. Das fehlt jetzt noch. Weißt du, was ich jetzt erwarte, Achmed? Dass, äh, so ein Haus wie hier auf einmal unten hat jemand sich gedacht, ich habe Wohnung gekauft. Scheiße, ich mache einen Dönerladen unten rein. Ich habe keinen Bock mehr hier zu wohnen. Uh, ja, da ist er. lava Genau neben dem Moschier. Denkst du, die gehen da auch gerne essen? Ja klar, bestimmt. Ja, ne? Machen wir das zum Glück auf Diät, sonst wird er jetzt nicht rauskommen. Oh, ganz hell. Guck mal, wo er rauskommt, jetzt war mal im Ernst. Du bist gelenkig wie, keine Ahnung, wie eine Schlangenfrau, Bruder. Ich, Schlangenfrau. ich dachte, ich hätte nicht gedacht, weil ich dachte, ich kann mich jetzt über dich lustig machen, aber das war gut. Respekt, naja. Der ist schön an Hol... Äh, an Hole wahrscheinlich. Äh, schön an Holzkohle gegrillt, ne? Der muss doch krank schmecken. Ich nehme mal Achmed hier einmal ab. Also zumindest, dieser Holzgeschmack muss ja reingehen in das Fleisch. Und das heißt, er muss schon mal einzigartig sein. Auf gewisse Weise ist es ein Pluspunkt. Wenn er denn trotzdem nicht gut schmeckt, ist es echt schwach. Ich denke natürlich auch immer dran, Zack Plus ist immer am Start macht das auch hier möglich das ganze die ganze mission supportet das holle ist der code sec plus besten supplements das ist das der Besitzer hier? Nein, nein, nein. nein. Grüße nicht. Nicht. dich, dich, mein aber, Lieber. Aber man kennt euch ja. Ne? Man, man kennt uns man inzwischen. Kennt ne? genau. und ich habe äh? gerade, ja? hab gerade zu meinem Bruder gesagt, wenn heute kommt, sagt man bitte Bescheid. Ich habe nicht angerufen. Ne? Ich komme jetzt gerade einfach so. Wirklich, zufällig. Äh. Jetzt wir jetzt... Weißt du, wie, wie das passiert ist überhaupt? Wir hatten Vögelchen gezwitschert, dass ihr hier seid. Ich habe überall Vögelchen. Gib ich dann so ein bisschen ein paar Sonnenblumenkerne und okay, zack. Ja, okay, und dann, sehr ja, sehr ja ich habe überall meine Vögelchen. Hi, mein Lieber. Du bist der Sohn? Okay. Was macht ihr da rein? Benzin? Ist das Benzin? Das ist mein Schweiß. <lacht> Der gibt extra Würze. Ja. Wir haben gerade gehört, hat er gerade erzählt, unser Kollege, der hier im Bürgerladen hat, wo wir letztes Test gemacht haben, da hat einer gesagt, besser als Fair hat in Wien soll er sein. Ja. Ja. Äh? Gesagt, das ist seine äh? persönliche Meinung. Ich habe das von unseren äh? Resonanzen auch gehört. Ja. Ein Kunde, also er hat es kommentiert, er hat gesagt, das ja. ist da alles Federbild. Okay, krass. Sein Geschmack. Ich weiß es Krass. Da bin ich gespannt. Aber ich bin davon überzeugt, weil ich äh? weiß ja, wie das gemacht wird. Kommt ja. diese Keule von Jungbulle. Ja. Der zersägt das und der macht aus diesem Stück dünne Scheibe und dann spießt er das auf. Und mariniert er das nochmal nach seinem oh, schön. und legt das nochmal so zwei Tage in den Boah. Hört sich brutal an, Leute. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Fleisch euch direkt jetzt probieren. Oha, ich guck mal einmal. Erstmal kann ich euch sagen, zu 100% anders. Geht in keinster Weise in die Pferdrichtung. Komplett eigenes Produkt. Wird ganz anderes Fleisch benutzt. Geschmack 100% anders. Ja. Ich muss das mal wirken lassen. Aber eins kann ich euch sagen, ist schon heftig. Habe immer Angst, dass es nichts wird. Aber es kann was werden, Leute. Hatte eben beinahe im Griff, was, wie, wie das geschmeckt hat. Oh. Denk doch dran, Leute immer. Zweitkanal jetzt am Start mit Videos wie auf dem ersten Kanal. Holle TV. Ich schreibe das in die Videobeschreibung rein. Komplett gleiche Qualität, gleiche Sache wie hier, nur dass ich ein bisschen mehr Content noch bringen möchte. Klickt drauf sehr gerne, lasst ein Abo da. Jetzt geht weiter hier im Video. Samstags machen wir noch Hähnchengemüse-Döner. Macht ihr auch noch Hähnchengemüse Samstag? Genau, das mhm. ist aber dann so dazwischen. Ich hab's ganz böse, den muss ich eigentlich auch probieren. Du schmeckt richtig die Struktur im Fleisch. Das ist nicht so standard, die Sache, sondern schmeckt richtig, da sind Fleischstöcke drin. Du schmeckst es, man bist wirklich sehr geil. Wir bestellen direkt ohne Soßen, mein Lieber. Ohne, Soße. ohne, Soße. ohne Soße. Soßen? Ja, ne? Tomaten, Zwiebeln, ja. Petersilie. Ja, genau. Tomaten, Zwiebeln und Petersilie, Petersilie finde ich gut. Petersilie. Brot macht ihr auch selber? Brot kommt vom mhm. wunderbar, völlig legitim. Fleisch. Guck mal hier, Leute. Schön. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Es wird immer besser. Den muss man schön medium tost. Ja, seht ihr das, Leute? Das ist ganz wichtig, weil sonst könnt ihr das ohne Soßen knicken. Die Lichtverhältnisse sind nicht perfekt, aber es ist schön rosa von einem jungen Ihr seht auch, wie hell das ist. Ne? Das ist was ganz anderes als so ein dunkler Spieß. Ihr habt ja oft von mir schon gehört, diese Aussage schmeckt irgendwie wie Suppenfleisch, wie Beinscheiben oder so. Ich weiß nicht, ob es Kostenersparnisgründe sind, dass dieses Fleisch benutzt wird. Aber oft bei self Döner, dönern dann hast du wieder so einen Bereich, wo du viele Dönerläden mit in diesen Bereich reinpacken kannst vom Geschmack. Das geht alles in eine ähnliche Richtung. Und dieser hat komplett seinen eigenen Charakter. Komplett. Ich hätte es fast gegriffen eben, wie ich euch das beschreiben kann. Aber es wurde hier abgelenkt. Perfekt, Ich danke mein Lieber. Wir gehen eben einmal draußen essen, und kommen Alles wir wieder, dann, ne? Perfekt, danke. So, guckt euch das nochmal an. Bin kräftiger gewesen. Das Fleisch fragt mich nicht warum. intervenieren. Das in Döner wird nur mit Soße gehen. Das Brot hat Selfmade Charakter, sehr starken Selfmade Charakter. Du musst einfach dann auch so sagen wie es ist. Wenn ich selber Brot mache, kritisiere ich mich selber daran, dass ich sage, es schmeckt halt wie zu Hause selber gemacht. In dem Sinne nicht professionell. Lecker, aber das Brot, da bin ich nicht so begeistert von. So fehlt mir einfach der Wumms. Muss mal probieren Mann. Ich ob du weißt, was ich meine. an sich, wenn er Würze hat Wumms. Mhm. Aber es bröckelt so ein bisschen im Mund, dass es so eine leichte trockene Note kriegt. Alleine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Das habe ich eben auch gehabt, als er ja. es mir frisch abgeschnitten hatte. Vorher, mhm. Bis gar nicht gehabt. Mhm. Jetzt war das ein bisschen trocken. Brot dazu noch diesen nicht perfekten Charakter. Immer noch. Leute, würde alle fünf Grad sein lassen. Ich würde töten dafür. In meiner Stadt, für diesen Döner. Ne? Diese Qualität muss man schätzen. Man merkt, es ist heftige Qualität, aber leicht aufbesserungshaft. In der Hinsicht erstmal so, Ferhat hat sein Leben gewidmet. Diesen Spieß in der Quali und auch in der Saftigkeit und dieser, ja, Beschaffenheit zu erschaffen. Das ist ein Kunstwerk, ne? Alleine der Punkt ist, saftig zu halten. Bei dieser Hitze und allen Faktoren, die damit einspielen. Das ist eine Wissenschaft. Er ist der Albert Einstein unter den Fleischspießbauern. So, guck mir mal. Ich werde den erstmal nochmal einmal mit Soßen rausziehen. Ich habe eben ja getestet. Fleisch, als ich es so getestet habe, viel saftiger gewesen. Ich weiß nicht, ob er bei der zweiten Runde, vielleicht keine Ahnung, zu spät abgeschnitten oder so war vielleicht nicht mehr ganz medium. So hat man ein bisschen beim Brot auch, es war so ein bisschen, als wenn ich zu Hause Brot mache, lecker und wirklich top. Ich habe eben auch gesagt, für mich in der Stadt würde Töten für den Döner, aber ich habe mir beim ersten Döner jetzt ein bisschen mehr erwartet. Da bin ich ehrlich, ne? aber wie gesagt, man merkt die Quali, alles perfekt. Aber ich werde jetzt zwei Drohnen mit Soße selber machen. Das kann ja alleine sein, dass das Fleisch ein bisschen zu spät abgeschnitten wurde. Ne? Das Machst du einen? Okay, dann mache ich einen vom Meister jetzt direkt, aber auch noch mal ohne Soßen. Zweite Runde, zweite Chance vom Meister. Wenn du den gleichen Döner jetzt nochmal kriegst, auch vom Meister, das äh, Ergebnis gleich ist, willst du dann nochmal einen mit Soße nehmen? Also, wenn er gleich wäre schon, wenn er jetzt wirklich richtig reinzügeln würde, dann ist es nicht nötig. Aber ich will den Vergleich haben. Ich glaube zum Beispiel sowas hier. Also, egal was jetzt beim Döner passiert, Döner Teller wird ganz böse sein. Kann ich euch sagen, weil ich das vielleicht schon probiert habe, wenn dann alles richtig läuft, wir abschneiden, dann wird es Gegner sein. Guck mal, wenn es schnell geht, muss auch mit Maschine gemacht werden. Das geht geht dann wohl nicht anders. Jetzt kommt der Meister. Er beobachtet, er guckt sich das an. Er studiert den Spieß, bevor er schneidet. Da passiert ganz viel gerade da oben bei ihm. Wenn ihr diesen Vergleich seht, er hat mit Pulver schon mal gearbeitet. Brot ist weicher, ist nicht ganz so kross wie vorhin, was definitiv besser sein wird. War zu doll durchgebacken und auch nicht nur äußerlich, sondern ist nach innen hin hat die Saftigkeit von innen genommen, dieses flauschige. Warum? Der erste hat es im Ofen gemacht, und der zweite hat es in diesem typischen Ah, krass, dass sie sie soll sich absprengen. Viel besser direkt. Es ist halt nicht das, was ich mir erhofft hätte, überfährt, dass dieser kernige, durchdringende, einfach überwältigt tiefgehende Geschmack da reinkommt. Es ist halt relativ geschmeidig. Nicht schlecht, aber nicht kräftig. Deutlich stärker als der eben, wirklich deutlich stärker. Jetzt wird es wirklich zu einer Komposition. Jetzt wirken Zwiebel, Fleisch. Auch das Pulver, was sie drauf gemacht haben, was ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Ist ja oft noch ein bisschen Salz mit drin in diesem Pulver. Ne? Oder jetzt so noch Salz drauf gemacht, ich weiß nicht. Aber er kommt definitiv besser. unbedingt mit Pulver meine Empfehlung. Das ist allerdings sehr tomatig, weil wir viele, viele Tomaten hier haben. Also Brot merkt man auch wirklich, es ist ein Qualitätsbrot. Du merkst diesen Bäckercharakter, den du beim normalen Brot nicht hast. Ganz geschmeidig steigt sich da einfach ein schöner, wärmender, wohltuender Brotgeschmack ein. Ich werde folgendes machen Leute, Bewertung gleich, ich werde den Hähnchendöner noch probieren. Das mit Soßen kann ich mir einigermaßen ausmalen, brauchen wir nicht. Aber der Hähnchendöner hat auch nochmal maximal Potenzial. Ich werde den eben aufschnacken. dann gibt es noch eine Runde Hähnchendöner. Sehr schön, dann komme ich gleich wieder rein. Ja, bis gleich. Guckt euch an, der sieht schon mal gut aus. Das muss noch mal ganz schnell sein hier, Leute. Es kann sein, dass das hier wirklich noch mal die Bucht ist. Oh. Tolles Tzatziki, tolles Fleisch, intensiver Geschmack, super Würzung. Sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch gut. Ja, muss ich wirklich sagen, einer der besten Hähnchendöner, die ich bisher gegessen habe. Brot ist halt, würde noch mehr gehen, aber rein vom Fleisch super. Ja. Also Gesamtperformance leidet ein bisschen am Brot trotzdem noch, ne? Das muss man sagen. Aber nächstes ist kurz stark. Wir sehen uns bei der Bewertung gleich von allen drei Dönern. Bis gleich kurz und schmerzlos. Ihr habt verschiedene Aussagen von mir zum Brot gehört. Es war einfach, das eine Mal war es perfekt, nicht zu kross. Zweimal war es einfach zu durchgebacken, nicht weich mehr genug. Ist an sich ein vernünftiges Brot, aber es ist einfach wiederum auch nichts, was jetzt oben mitspielen kann. Genauso wie das Fleisch, muss man leider sagen, einfach nicht genügend Wumms hat. Döner, drei Hähnchendöner kann ich nicht mehr als eine 8 von 10 Punkte geben. Bei den beiden Dönern werde ich einfach jetzt das bessere Mal. Das zweite Mal ist es für mich eine 7,6. Ich kann es nicht stärker geben, weil nicht genügend Wumms ist, weil leider das Brot nicht genügend performt. Es hat Einfach die Intensität gefilmt. Es ist immer noch für mich ein leidenschaftlich super Döner. Und ich würde es lieben, diesen Döner bei mir zu haben. Aber man muss auch einfach sagen, rein vom Geschmack, ohne jetzt diesen Qualifaktor so doll einzuspielen, hat es leider nicht für mehr gelangt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr belohnt dieses Video mit einem Daumen oben. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da.